Und schön, dass ihr Start seid zum neuen Video. Heute, der Titel sagt alles, Big Baba, der alte Hengst, sagt, er hat den besten Döner Deutschlands gefunden. Also er ist sehr überzeugt, wirklich, dass der Döner alles killen wird und in meinem Ranking tatsächlich Platz Nummer 1 übernehmen wird. Und das stellen wir auf die Probe. Wir treffen uns gleich mit Big Baba. Dieses Video übrigens von Insta360 gesponsert. Auch diese Bilder gerade gefilmt mit der insta 360 Cam findet ihr natürlich alles in der Videobeschreibung. Gerne draufklicken und ihr werdet natürlich auch in diesem Video dann ein paar Szenen gefilmt sehen von der insta 360 Cam. Und jetzt fahren wir zu Big Baba und schauen, ob der Typ recht hat oder nicht. Was geht, Holle? Wir haben eben schon mal aufgenommen, ich hab, ich hab Ton nicht drin gehabt. Ja, Holli, äh, Holli. So ein bisschen üben, wa? Ja, müssen wir. Wieder grüß dich, Mann. Schön, schön, ich. schön, dass ich hier sein darf. Du brauchst hier schon eine Zweitwohnung. Ja, ist so. Ich kenne mich besser aus als du inzwischen. Naja, das glaube ich, glaub ich nicht. Aber ich hab heute den besten Döner Deutschlands für Holle. Du wirst überrascht sein, dass du in Berlin jetzt so einen Döner kriegst. Ja, du hast auch eben gesagt, du hast zum Beispiel auch Charos Lieblingsdöner gegessen. Du sagst genau, Berlin deswegen ist liebe was Grüße anders. an Charo. Charo, dein Döner war super, aber keine Chance gegen den. Noch besser. 100 Prozent. Uh -huh. Okay, 100%. aber erzähl uns mehr von dem Döner. Was macht diesen Döner denn so besonders? Dass du wirklich sagst, der sprengt meinen meine, kommt auf normal. Berliner Döner ist normal. Berlin ist bekannt für Hackfleischdöner, mhm. ja, gar mhm. keine Frage. Aber dadurch, dass ich jetzt ein bisschen rumkomme und Döner esse, ich bin gar nicht mehr auf den Hackfleischfilm. Ich bin mehr auf diesen Japrak fleischfilm Und dieser Döner, ja, ich kann es ja nicht beschreiben. Also diese, die Fleischqualität Du hast auch die Wahl da drin zwischen normalem Dönerbrot oder selbstgemachtem. Mhm. Das musst du einfach spüren jetzt. Das Was soll ich nehmen? Was würdest du sagen? Also Ich habe letztes letzte mal, mal das normale genommen. Ich habe nicht mal das okay. Hausgemachte genommen. Du kannst auch gerne das Hausgemachte nehmen. Machst du beinahe beides probieren. Oder beides, Mann. beides. Aha. Aber seine Fleischqualität und seine Aha. Soßen das zusammen, die Kombination ist einfach die beste, die ich bis jetzt hatte, an Döner. Und okay. das ist mein neuer absoluter Lieblingsdöner. Und ich bin mir 100% sicher, das ist der beste Döner Deutschlands. Okay, Willa, dann lass uns hingehen. Da vorne ist der Laden. Seid gespannt auf Villa Nummer 1 in Deutschland. 100%. Alter, vorne ist er. Schauen wir einmal, Leute. Sein Hazir, bekannt, Hazir. schon Jahrzehnte ja. hier in Berlin. Das ja. war die erste Filiale, ist mittlerweile eine Kette. Aber nur hier schmeckt der Döner gut bei Hazir. Ach, der ist eine Kette inzwischen? Ja, aber die anderen, der Döner kommt nicht an den Rand. Ja. Nur, ja. nur hier. Ist aber nicht der, den du mir schon einmal gezeigt hast. Ne? Nein. Also da sieht man mal, was Haji, äh, Hazir für eine Macht hat. Bülal sagt ihm hier Blumendings da hinten. Blum, äh? war früher hier äh. drin und er wollte das dann kaufen, sie mhm. wollte nicht raus und hat da einfach das ganze Gebäude gekauft. So macht, man's so so macht man es, <lacht> wenn man jemanden in den <lacht> ballern will. Ich bin so heiß, heute. ich habe so oft diesen Döner-Gedanken, in wenn ich durchgegangen und Ich weiß, Bülal war schon da, ich habe extra das Video nicht angeguckt. Weil ich überrascht sein möchte. Sehr froh. Und hier ist das Restaurant und dann ist da der Dönerladen gleich. Genau. Mann, ne? genau. Okay. Aber auch mit Restaurant. Die haben halt die ganze Straße mittlerweile ja, hier. Ja. So. In deinen Worten, ne? was würde den Döner besonders machen? Wenn jetzt ah, natürlich äh? das Fleisch. Das Fleisch steht hier an oberster Stelle und das ist ein Genuss. Steak auch, glaube ich. Ne? Oder? Ja, so hat so ein Steakniveau, stimmt. Aber okay. ich fand die Kombination mit der Soße gerade bombastisch. Also wirklich für mich der Döner Nummer eins. Äh. Guck mal, hier. Das ist aber ein dicker Orschi, Und die Appelag natürlich. Wir sind hier vom Kamerateam Holle2614? Der haben die richtig ausgetüftet, um die beste Fleischqualität zu machen. Haben die, ja? Hat, hat er mir schon erzählt, hier der. Ja. Und die haben lange getüftet, bis die den perfekten Döner sozusagen am Start haben. Ne? Genau. Okay. Und ich sag's dir, das ist ein Erleb Geschmackserlebnis. Oh, mir hat irgendwas auf den Kopf geschissen oder so, Scheiße ja. auf dem Kopf? Nein, nein. Nee? Du hast Scheiße im Kopf. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Das Fleisch, ne? darf ich dir eine Frage dazu stellen. Das stellt ihr selber her, ne? Ja, der Bieler hatte sehr geschwärmt davon, er sagt, dass ihr habt sehr lange gebraucht und um die Rezeptur und so weiter und alles zu. Ja? Ah, das sind die, das was das Ja, ich glaube, das ist das, das ist das, ah, das selbstgebackene. Selbst gebacken. Ne? Oh, das müssen wir auch testen. Wir müssen eigentlich beides testen wieder. Oh, kam gerade frisch aus dem Ofen. Machst du fertig, Mann? Ja, ja ich hab echt. Äh, mhm. Heute hau ich einen raus, aber. Wenn das der beste Döner ist, ne? Ja. Dann müssen wir uns heute, sag ich jetzt, küssen nach dem ja. Video. Würdest okay. du machen oder würdest äh, du den Ruf verlieren? Ich nee, ist der schlechteste Döner. <lacht> <lacht> Nicht gefroren, Leute, nicht gefroren, frisch da dran geknallt. Genau. Viele will mich die ganze Zeit quasi auch drängen, das mit Soße zu nehmen, aber ich kann nicht mit Soße nehmen. Ich muss ohne nehmen. Ich muss komplett ein Geschmackserlebnis, das Hast Fleisch ohne alles. Ja, aber das überdeckt vielleicht das Fleisch, Nein. Weißt du? und den Rest. Nein. Doch klar, bei diesen Berliner Soßen, ne? wir testen erstmal so. Für mich diese, heute mal selbstgemachte. Ja, ja ich nehme auch erstmal selbstgemachte ja, ja, ja, ja. Ich will auch mal anfassen. Ich will auch mal anfassen. Darf ich auch anfassen? Ja, ja, ja. Das ist uh, noch heiß, das ist noch heiß, ja. Mit Zwiebeln und äh, äh, Zwiebeln und Tomaten nur. Und wir werden zwei Runden gehen, wir müssen das andere Brot auch noch testen. Weil zum Beispiel Pamphylia, was einmal da war das Hausbrot ganz heftig und einmal hat es abgeschissen. My baby, Das sieht schon sehr stark aus, wieder. Sehr stark. Wir starten mit Runde 1, Leute. Danach kommt das andere Brot. Und eventuell auch noch mal, wenn ich merke, keine Chance so. muss, Da braucht irgendwas anderes. Jetzt werde ich mit Soßen probieren. Ganz weich das Brot, Mann. Also die Angst, die ich bei manchen Dönern haben muss, dass das Brot die Show stiehlt, dem Rest der Zutaten, dem Fleisch etc., die habe ich hier überhaupt nicht, weil das so soft ist. Hm. Das Fleisch überhaupt nicht schwer im Biss, richtig saftig. Sehr saftig, merkt man direkt. Definitiv Lamm mit Ball, aber ganz geschmeidig. Gut. Ja, das ist ein ganz anderes Ding als dieses normale Fladenbrot. Ich finde es aber sehr geil. Ich habe dieses Feeling, wo ich eigentlich oft von Burgern von der Strecke ein bisschen matschige. Du hast, du merkst richtig, den Teig. Der Innen halt, ah, man kann es leider nicht mehr richtig sehen. Aber der ist hier sehr weich und sehr geschmeidig. Gutes gut Fleisch drin, gut Fleisch drin, wenn man das so sieht. Das Fleisch ist einfach so saftig an sich. Also wenn man es jetzt vergleicht, nur mit meinem Top 3, Top 4 Döner, ne? nur erstmal von den Fakten. Fleisch ist ganz anders. Der Grundsatz vom Döner, der Grundgedanke und das Feeling beim Döner unterscheidet sich zu 100%. Weil bei den Dönern, die vorne bei mir im Ranking mitspielen, dieses Feeling ist... Eher so, sage ich mal, dieses Fisch vom Grill, ganz kross Lebt von der Röstung vom Fleisch, viel weicher. Das hier geht eher in die Richtung, wie gesagt, klein bisschen lammig. Ich finde das aber gut. Das ist jetzt nicht so das Negative, ich finde das geil. Nur rein vom Feeling, ganz anderes, ganz anderes Ding. Also die Fleischart, die bei diesem Döner gewählt wird. Ich weiß nicht, was für ein Teil vom Tier dafür benutzt wird. Das ist irgendwie herber. Geht. geht halt geschmacklich einfach in eine ganz andere, äh, ganz andere Richtung. Mhm. Aber einfach guter Döner. Ne? Ich snacken ihn kurz auf und drehen wir noch mal eine Runde an das andere Brot. Ich will einfach, weil es mich interessiert, wirklich nochmal mit Soßen. Ja. Damit ich nicht danach sagen kann, Scheiße, er hat so empfohlen, ich habe es nicht so genommen. Dafür einfach nur mal den Test. Mach das. Mhm. 10%, 10 Lamm. 10% Lamm. 90% Kalb. Äh, man hat halt gemerkt, es ist wirklich nur wenig. Ne? Wie gesagt, klein bisschen Lammig, aber 20% wäre zu viel gewesen. Ja, definitiv. Ja? Ich bin jetzt noch mal extra gespannt, weil so würde ich mir nie beim Döner, wo es Topfleisch gibt, den Döner bestellen. Bei so geilen Fleisch da Soßen drauf, ja, was, was ich normalerweise gar nicht mache. Aber ich bin immer offen für was Neues. Und wie jetzt die Kombi-Match zwischen heftigem Fleisch und diesen Soßen, ich lasse mich überraschen. Ja, Dankeschön. Danke danke Man sieht, sieht langsam auch riesen Ansturm jetzt. Ne? Da kommen ordentlich Leute. Probieren wir den Döner erstmal. Geil mm. <lacht> mit. Mm. <lacht> diesem Brot, in und diesem Brot. Ja. Also der erste Bissen muss ich sagen, das Selbstgemachte war geil. Aber am Ende des Tages muss man in dem Fall, wie ich finde, einfach schauen, was geiler schmeckt. Dieses knusprige Brot von Ausmann, das hat schon auch ein ganz anderes Feeling, Mann. Mhm. Das ist irgendwie stimmiger. Er hat das Verhältnis von äh, Salat und zu Fleisch auch ganz anders. Ich hatte eben doppelt so viel Fleisch da drin. Damit hat er sich keinen Gefallen getan. Ich weiß, da Geier an ein paar wieder rum, aber es war... Bei mir war ein ganz klein zu viel Salz drin. Hey? Ja. Hier überhaupt nicht. So wie es jetzt ist. So habe ich ihn auch kennengelernt. Mhm. Also er ist stärker als ja eben. In diesem Fall, das hatte ich nicht für möglich gehalten, die in die Soße nehmen überhaupt nicht den Fokus ein. Die sind eher Mitspieler. Die sind Begleiter. So Begleiter. Hier brauchst du einfach die Soßen mit drin. Ja, das, das habt ihr vorhin das gesagt. Mhm. Ich empfehle jeden der hierher kommt, bestellt euch genau so den Döner. Soße, was ihr mögt. Kräuter, Knoblauch, scharf was auch immer. Der macht sowieso dezent drauf, der übertreibt nicht mit Soßen. Aber es ist, gibt diesem Fleisch so eine geile Unterführung, so, mhm. so einen kleinen. Das gehört dazu einfach. Das schöne Begleitung, einfach, Begleitung, ja. ja. Mhm. Und ja, selbstgemachtes Brot natürlich schön und gut, alles schön. Aber ich empfehle euch immer klassisch zu nehmen. Ich Muss sagen, der Dünner ist heftig. weil ich aufschmecken, Leute, und dann kommen wir zur Bewertung. Zur Bewertung, ne? Also erstmal. Alle Big Baba abonnieren, geilen Food-Kanal, gerade Berliner Content und inzwischen auch auswärts. Top, Leute. Top. Also in Berlin die Nummer eins, würde ich sagen. Außer ich bin mal hier. Also erstmal, du hast mir einen Top-Döner geliefert, ne? Du hast mir einen Top-Döner geliefert. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Bewertung von dem Soßendöner. Dieser Döner lebt vom Gesamterlebnis zwischen allen Sachen. Soßen, Brot, knackiges Brot, frischer Salat, alles dann top. Leichte Lammnote, wer es nicht mag, ist so, Da finde ich essen gehen. Ich finde es geil. Für mich, wenn man es vergleicht mit den Top-Dönern bei mir oben im Ranking, ist eine Sache, die leicht abfällt von den Top-Dönern. Und das ist das Fleisch in der Hinsicht, dass das Geschmackserlebnis vom Fleisch recht monoton ist. Es ist lecker, lebt aber zum einen vom Lamm. Für mich trotzdem das, was in Erinnerung bleiben wird. Und begleitet einen recht monoton durch das ganze Geschehen. Wenn ihr das vergleicht mit einem Tonbul oder bei einem Top-3-Dönern, ist das Geschmacksspektrum etwas weiter. Du merkst zwischendrin das Fleisch ganz intensiv. Die Rösterung, diese Fettigkeit. Dann hast du wiederum diese eingelegten Gewürze. Also du hast ganz viel Erlebnisse beim Fleisch. Breites Geschmacksspektrum. Da ist hier recht monoton, aber immer noch... Heftig wieder. Immer noch heftig. Diesen Döner würde ich eine 9 von 10 Punkten geben. 9 von 10. Und ich kann das komplett nachvollziehen, dass man diesen nach oben rankt. Gerade wenn man Soßen-Fan ist. Ein Döner wie diesen mit Fleisch, Topfleisch und kombiniert in Soßen, der so krass ist, ist schon heftig. Also du hast keine Scheiße gelabert, wieder. Er Gut. ist wirklich krass. Er ist wirklich krass. Man kann ja auch immer Pech haben, schlechten Tag und so, ne? Kann alles passieren. Ich hatte auch eine Befürchtung, vielleicht nicht, dass die schlechten Tag haben oder so. Ah. Aber mittlerweile in dieser Uhrzeit sind die stabil. Gut, ne? Ah. Gut. ja Leute, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr den Daumen so richtig da reinpressen würdet, alle einmal so richtig da reinknallen, dann würden wir uns freuen, Mann. Dass das viral geht und dann, äh, ja wieder sehen wir uns im nächsten Video bestimmt noch was mit Bidel gerne in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt. Jederzeit. Ja, Mann. Und dann bis zum nächsten Mal.